Im Advent 1977 trafen sich der damalige Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, Helmut Rode und der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Heinz Mayer Leibniz. In der Folge entstand ein Preis, der hervorragend begabte junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterstützen sollte. 1980 erhielt dieser Preis den Namen von Heinz Mayer Leibniz, der damit nach seiner Amtszeit für seine besonderen Verdienste um die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses geehrt wurde. Zu den ersten Preisträgern gehörte der Immunologe und spätere Medizin-Nobelpreisträger Georges Köhler. Auf die Frage, inwiefern sich der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis für ihn persönlich und auf die wissenschaftliche Karriere ausgewirkt hat, sagte er 1982, Die Tatsache, dass mit diesem Preis meine Arbeit zum ersten Mal öffentlich anerkannt wurde, hat mir innere Sicherheit gegeben. Und weiter? Ich glaube, dass der heinz meier leibniz preis zum Durchhalten anspornt. In den 1980er und 90er Jahren zeigte sich allerdings, dass eine Überarbeitung der Rahmenbedingungen notwendig wurde. Bislang waren in jedem Jahr bestimmte Fachgebiete ausgewählt worden, für die der Preis an eine nicht fest definierte Zahl von Personen vergeben wurde. Diese Beschränkung der Fächer sollte zugunsten einer geringeren und festen Anzahl an ausgezeichneten und damit höheren Preissummen für die Einzelnen wegfallen. Zusätzlich sollten die Anforderungen an die Vorgeschlagenen modernisiert werden. Es gibt ja eine ganze Menge an Preisen für ausgereifte Wissenschaftler, möchte ich mal so formulieren. Aber es gibt wenige Preise für, für junge, ganz junge Wissenschaftler. Und zwar Preise, die ein gewisses Renommee haben. Und der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis hat ein Renommee. Das Erste, was ich ähm, jungen Wissenschaftlern auf dem Weg geben möchte, ist, dass sie sich überlegen müssen, ob sie für die Wissenschaft eine gewisse Leidenschaft empfinden. Die Leidenschaft ist es das entscheidend, dass man begeistert von der Sache ist, dass man Spaß daran hat, auch in unbekanntes Terrain vorzustoßen. Also wenn ich die Liste der Heinz-Meyer-Leibniz-Preisträger so durchsehe, dann sehe ich eine ganze Reihe Leute, die es geschafft haben, die also Professoren geworden sind, was belegt, dass der Preis erfolgreich war. Im Sommer 1995 entwickelte die DFG zusammen mit dem Bundesforschungsministerium ein neues Preiskonzept. Das Ministerium übertrug das Auswahl- und Vergabeverfahren an die DFG. Beide Institutionen verleihen den Preis gemeinsam. Zum ersten Preis in neuer Gestalt gingen 110 hochklassige Vorschläge ein. In mehreren Sitzungen wurden große Mühen darauf verwendet, die acht Besten auszuzeichnen. Die neuen Heinz-Meyer-Leibniz-Preise wurden am 17. Juni 1997 in Berlin erstmals verliehen. Seit 1998 stellt das Bundesforschungsministerium der DFG jährlich die Mittel für sechs Auszeichnungen zur Verfügung. Die Verleihung des Preises war glaub, wirklich zu Zeitpunkt, wo ich am Scheideweg stand zwischen Industrie und Wissenschaft und da kam dieser Preis. und das war dann schon so eine Situation, okay, also wenn ich den Preis kriege, dann bin ich wohl gut genug für die Wissenschaft. Die Reaktion meines Umfelds auf die Preisverleihung war positiv, weil das heißt ja, wir machen die richtigen Themen äh, mit einem richtigen wissenschaftlichen Tiefgang. Wenn Sie mich nach der Bedeutung des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises fragen, dann ist er für mich ganz klar der bedeutendste äh, Preis für Nachwuchswissenschaftler. Er schafft absolute Sichtbarkeit auch über das eigene Fach hinaus. 2013 wurde die Anzahl der Ausgezeichneten auf 10 und das Preisgeld auf 20.000 Euro pro Einzelpreis erhöht. Ich kann mir eine Situation erinnern, da war ich bei einer von diesen Feiern der Kollegen und jemand fragt, was machen denn Sie und ich sage, ja, die Erkundung von anderen Planeten und der dreht sich schon so weg, das war ein älterer Kollege. Und da kommt ein anderer äh, Kollege her und sagt, na Isa, Gratulation zum heinz mehr leibnispreis und schwupps, der hat sich wieder umgedreht und sagt, was machen Sie jetzt genau? Ich glaube, die internationale Sichtbarkeit des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises wird immer mehr, je mehr Preisträger jetzt dann nicht in Deutschland bleiben. Weil zum Beispiel in Cornell, jetzt im Astronomie-Departement in meinem Fall, die kennen den Preis jetzt. Die haben den auch gegoogelt, die haben geschaut, was es ist und jetzt wissen die, diesen Preis, den gibt es. Es ist einfach ein Preis, der junge Wissenschaftler wertschätzt von einem großen Gremium. Und das hilft immer in der Karriere. Auch die 2017-Ausgezeichneten zeigen eindrücklich, dass der Preis zukunftsfähig aufgestellt ist. Und auch heute gilt, der Preis ist Anerkennung und Ansporn zugleich.